Tricksen wie Neymar, dribbeln wie Messi oder schießen wie Ronaldo, David zeigt euch, wie es geht. Moin Sports2000 Family, was geht und willkommen zu einem neuen Tutorial und heute gibt es für euch zwei Fliegab-Tricks, die jeder von euch lernen kann. Kommen wir zum ersten Trick, das ist eine kleine Slap-Variante, zwar die Beginner-Variante. Sieht aber sehr, sehr stylisch aus und zwar müsst ihr den Ball fest zwischen beide Knöchel einklemmen und dann dreht ihr euch um 180 Grad nach hinten und fliegt den Ball dabei an der Wade entlang nach oben. Ja, was... Der zweite Trick ist eigentlich der einfachste Flick-Ups, den es gibt und zwar müsst ihr den Ball einfach zwischen eure Beine legen und dann mit Schwung eure Beine zusammenzuziehen, dass quasi die Fußszenen den Ball nach oben katapultieren. Ja das soll es auch schon wieder zum heutigen Tutorial gewesen sein. Waren zwei einfache Tricks, falls ihr trotzdem Fragen habt, gerne einen Kommentar da lassen. Nicht vergessen, die letzten Videos auszuchecken und zu abonnieren, verpasst ihr keine Videos mehr. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao! Ja, is doctrine and dissemination uh -huh.